So, jetzt Aufnahme. Ja, eben. Äh, ich weiß jetzt, wo ich hin muss, eigentlich theoretisch, aber es macht irgendwie immer noch keinen Sinn. Ich muss einen zweiten Stock auf dem Balkon. Ja? Im zweiten Stock auf dem Balkon. Oder auch nicht. Vielleicht im ersten Stock, weil anderes System. Das wäre hier. Hier müssen Balkon sein. Ah, vielleicht hier unten, unten links. Okay. Das heißt, ab ins Haupthaus Wieder. Ui. Ich werde für YouTube so viel editieren müssen. I love it. Aber ich habe was zu trinken Goldman. Ja, ich suche mir da lustige Musik raus. Speed mir das Ganze durch. Ja, ich, hab, ja, ich liebe die Kamera. Ich glaube, das war die richtige Tür. Na, der -Pack ist Also ich habe nachgeschaut. Weil ich... Bin nicht drauf gekommen, muss verrecken nicht. Äh, und ich muss in. auf einen Balkon in der Westseite und the second floor. Also. Eigentlich Second Floor ist ja ganz oben. Aber es kann sein, dass sie das nach amerikanischen äh, Richtlinien geschrieben haben. Und ich weiß nicht, wie weit die Übersetzung da gegangen ist mit den Maps und so, dass sie das anders angeschrieben haben mit EG. Wenn ich jetzt meinen Schlüssel nicht dabei habe, dann kackt es mich an. Aber ich glaube, ich brauche einen Dietrich dafür. Es könnte diese Tür sein. Was nicht? Okay. Hm. Aber anscheinend sehe ich dieses Fenster vom Haus aus, da wo ich hin muss. Oder vom Balkon. Jetzt ja, ist halt die Frage, wie ich da hinkomme. Hm? Und von da aus muss ich dann wieder rausfinden, wie es weitergeht. mal tot, sehr gut. Hier war keine Tür, ne? Nee. Aber da ist natürlich die zu ist. <lacht> brauche den Schlüssel. Ach, leck mich doch. Okay, mach mal kurz. Ich komme von hier nicht rüber zum Schloss. Äh, doch komme ich. Ja, klar. Mal kurz. Ich brauche hier nur kurz diesen einen ähm, Schlüssel. Ich erinnere mich mal, dass ich ein Resident Evil, ich weiß nicht welchen Teil, bei Minks, äh, Manga Minks, also RPG Minx, Manga Minx. Unterdessen heißt sie Chrism. Äh, Krings. Ne, Chrism ist ihre Frau, deswegen. Ähm, aber Krings Show heißt sie, glaube ich, jetzt auf YouTube. Minx ist, glaube ich, tot. Also tot, in Anführungszeichen, der Kanal ist nicht mehr da. Die hatten Resident Evil gespielt, ich weiß nicht mehr welchen und da hat sie angefangen die Leichen anzuzünden. Ist mir noch eingefallen, dass ich die Kisten habe. Ups, okay, da hat mich jetzt erschreckt. Und ich hoffe halt wirklich, dass es nicht dieser Teil ist, wo das nötig ist. Vielleicht ist auch in allen Teilen nötig, dass man Zombies anzündet. Ich hoffe es nicht. Ja, ich werde jetzt alle spielen in der Reihenfolge dann. Das mache ich. Also ich kann es dann wirklich bei allen austesten. Aber ich brauche das Feuerzeug noch und ich weiß nicht mehr, wo das war. Das war in irgendeinem Raum oben. Ich hole das dann, wenn ich es noch finde. Aber ja, werde ich auf jeden Fall noch machen. Weil eben es war in einem Sale drin, deswegen habe ich die... Alle Teile jetzt mal. Die kann ich mal hier lassen, vorübergehend ich finde es gut, wir kommen relativ schnell zu überall wieder hierher. Ich muss nicht diesen riesen Loop laufen übers EG. <lacht> Üppische Türe. <lacht> so. Ich habe das vorhin mal in der Hand gehabt, aber ich habe keinen Platz gehabt im Inventar, deswegen konnte ich es nicht mitnehmen. Ich habe auch ein inventar Sortiersystem gesehen, wo man Slots hat, die man wie Tetris anordnen muss, damit man mehr oder weniger Platz kriegt für Waffen. Ich weiß aber nicht, ob das Resident Evil war oder dann Silent Hills vielleicht. Ah, ich muss es mal machen. Silent Hills wäre auch noch was, was ich mal gucken muss, dass ich die reinkriege. kriege. Aber Resident Evil hat zum Glück gerade zweimal hintereinander den Sale für 70 weggemacht. Sie brauchen diesen Schlüssel nicht mehr ablegen. Okay. Heißt, ich habe alle Türen aufgemacht mit Schwert. Oh Gott. Wow, oh, das sind sogar zwei. Das nachladen. Sein Dietrich. Okay, die Tür sieht fancy aus. Auf jeden Fall. Nope. Wo bin ich jetzt? Okay. Dann gehen wir die Treppe runter. Auch wenn ich dachte, ich muss hoch eigentlich. Aber ist okay, Spielen. Ist okay. Ja, ich will auch die Tür angucken und nicht den Dude. Aber gut zu wissen. Ich habe auch irgendwas wegen der Shotgun... Ähm oh, nice, nice Safe -Punkt. ein neuer SavePunkt. Ein Shotgun-Ersatz gelesen. Dass man die Shotgun ersetzen könnte. Ich übernachte hier. Okay, das ist sehr gut, hier eine neue Kiste. Ich nehme das mal mit. War ich immer noch nicht. <lacht> Wir gehen wieder raus. Das erinnert mich auch echt an Resident Evil 7, dass ich geschaut habe mit diesem. Man hat ein safe mit einer Küste gehabt. Aber. Oh Gott. Das hört jetzt nach PT aus. <lacht> Dieser Flur. Best Camera ever. Ja, pack mal ein. Nein, da liegt was. Ich, ich sehe das doch. Ja. Unbedingt. Da ist noch ein Kanister. Yes. Ja, bitte. Okay, langsam habe ich wirklich das Gefühl, dass wir die Zombies anzünden müssen. Das ist dafür viel Benzin, wie wir finden. Die Tür müsste zu sein, aber die kann ich wahrscheinlich nicht. Ein Rüstungssymbol, okay. Ich bin komplett lost. Ich komme da gar nicht mehr klar. Aber na gut, wir machen mal weiter noch. Haben wir ja Zeit. Ja, ich muss, <lacht> sorry, ich habe ein bisschen geguckt, was ich machen muss, weil ich echt nicht drauf kam, wo ich hin muss. Und das hieß, ich muss einen Balkon auf dem zweiten Stockwerk finden. Und auf diesem Balkon sollte ich dann irgendwas finden. Ich habe nicht weitergelesen, was, aber hier ist ein Balkon, okay. Okay, ich habe da rechts Second Floor Englisch auf. Amerikanisches System, die haben kein EG. Das war mein Akku, ich habe nicht dran gedacht. Zum Glück im Screen und nicht im Kampf. So. Ja, daran habe ich nicht gedacht. So. Ja, eben, ich war mir ziemlich sicher, dass es das Second Floor Amerikanisches System ohne EG gerechnet. Das ist das First Floor und hier Second Floor ist. Das schaut mir ziemlich nach einem Balkon aus. Von hier kann ich. Okay, wir haben einen stationären Heilpunkt. Eine Hexe. Von innen erinnert es an eine Frau, von hier außen an eine, eine Hexe. Interesting. Kriege ich die Tür jetzt von hier aus auf? Ja, okay, das war wieder so One-Way. Also, jetzt gucken wir mal. Hier muss da eine, eine Dornige Pflanze, die ich noch nie gesehen habe. Kann nicht sein. Ich habe gelernt, ich muss rumlaufen und X-Mashen, damit ich alles finden kann. Weil das Spiel keine Hitpoints anzeigt. Und ich muss alles irgendwie... Äh, angucken und verwenden, um irgendwas zu kriegen. Okay, das ist gut. Also, ich habe jetzt den Balkon offen. dann für die frage wie es weitergeht dies wird ein bisschen höher vielleicht ja jetzt ist gut ich habe mich einen ausschlag im Sound gehabt wenn ich atme jetzt ist gut Okay, das habe ich jetzt. Das heißt, ich habe eigentlich alle Türen offen, die ich machen kann. Also müsste eigentlich irgendwo die Lösung sein, die ich nicht habe. Hier komme ich rein. Okay. <lacht> Sorry. Ich habe irgendwas im Hals. Ah, okay, der Balkon ist und dann gehe ich da mal raus. <lacht> Wow, man läuft halt so geil. Habe ich noch Notizen, die ich nicht... Warte mal kurz. Ich dachte, ich habe alle Notizen gelesen. Okay, ich muss noch mehr Notizen finden. Ja, okay, das stimmt. Man muss sie natürlich finden. Ich habe irgendwas von ganz vielen Memos gelesen, aber ich habe nicht alle gefunden, natürlich. Ich würde auch gerne mal wissen, wo ich Kenneth, äh, Kenneths Film abspielen kann, aber das war das mit dem Verbrennen oder Kopf abschlagen, ne? Okay, ich vermute mal, ich habe etwas nicht, das ich bräuchte. Das dachte ich mir schon. Ich habe viele Notizen nicht. Da ging es rein, okay. Irgendwo muss ich noch was finden. Ich will mal noch mal das Feuerzeug finden, eventuell, wenn ich das noch habe übrigens. Finde ich den jetzt? Kurz mal alles: Schränke ansprechen, nichts Nützliches. So, wir gehen mal hier durch und sonst gehe ich nochmal in Erd, in ins Erdgeschoss. Guck da nochmal alles durch. Was war hier drin? Ein Rüstungssiegel. Äh. Ähm. Ja, klar. Sehe ich auf jeden Fall da. Oh, mal kurz. Ich glaube, damit kann ich jetzt nichts anfangen. Nein, nein, ich will in diese Tür. Dankeschön. Jetzt muss ich rausfinden, wo ich das Feuerzeug noch kriege. Ich glaube, das war unten. Also. Schränke anschauen. Ich glaube, ich, glaub, ich habe... einfach aus Gewohnheit, weil halt so viel angez... Da war was. Da ist was, meine Fresse, da. Feuerzeug, jawohl. Das Spiel ist so schön altmodisch, dass man dann einfach so viel übersehen kann. neue Spiele zeigen dir mal alles an. Das war auch mein Problem mit Grim Fandango. Weil man einfach nicht sah, was man machen musste. Yeah, nice. Hmm. Hier sehe ich nichts aber wir meschen trotzdem alles an ich habe doch schon alles durchgemasht, okay machen wir dann gleich den fall wir gehen nun mal zurück ich weiß nicht so das spiel frustrierend ist <lacht> aber okay danke machen wir das noch mal kurz aber auf den tisch schlagen. Irgendwas Blinkendes noch, oder das das Tagebuch. Ah, das One-Way, okay. Das war jetzt nur der Donner, hoffe ich mal. Wenn unten steht, der Türgriff ist unstabil und könnte jederzeit abbrechen. Ah, ich hab's eine Ho Ja, die Befürchtung habe ich auch. Ich habe schon ein paar gesehen mal früher. allem so ein hässliches Gorillaartiges grünes Ding dabei. Okay, wow. In irgendeinem Regal auf der Ecke liegt der Scheiß. Alles klar. Gab's dazu wirklich einen Hinweis, dass da die Flöte liegt? Also die Pfeife? Heute wies mich Sir Spencer so zu verstecken, dass niemand es hier finden würde. Nun, ich hatte deine Idee. Ich dachte mir, wenn ich es doch ein ist Nein. Dieser John Tollman. Der schreibt nicht uns direkt an. Der schreibt jemand anderen an, der da war. Da bin ich mir ganz sicher. Und wenn er doch uns direkt anschreibt, dann ist, dann ist es echt unheimlich. Okay, sobald ich den ersten Zombie wieder laufen sehe, den ich gekillt habe, kriege ich die Krise. Dann fackle ich hier alles ab. Hallo. Dann brennt die ganze Bude auf einmal meine Fresse. Jetzt habe ich das Feuerzeug, jetzt kann ich das machen. Also jetzt muss ich wahrscheinlich hier auf dem Balkon stehen. Diese scheiß Pfeife benutzen. Ja. Spiel zum ersten Mal. Frisch angefangen. Ne, der lebt noch. Da sind zwei. Toll. Ich bin so marsch. Ey. Piss dich. Da ist was. Halsband mitnehmen. Nichts sonst auf den Hunden, außer dass ich voll gedamaged bin jetzt. Zum Glück habe ich die mitgenommen. Okay, und... Ja, das ist schön zu wissen. Ich will keine Hunde anloggen. Stimmt, da hinten war eine Kiste. Stimmt. Wieso ist... Okay. Ich frage nicht. Die Logik ist auf jeden Fall da für Ich... Ich zweifle ein bisschen dran. Das gehen wir prüfen kurz. War das die Lösung jetzt? Ernsthaft? Brauche ich die nicht mehr oder brauche ich die nicht mehr? Es wird der Schlüssel sein, das ist von der Form her mega-obvious, aber die Logik ist halt einfach sehr flawless. Auf jeden Fall einfach so ein random Knopf, der alles aufmacht. Ja, okay. Wir lassen es. Es ist okay. Wir haben es geschafft. Ja, also ich habe es geschafft, endlich. Ich habe nicht mal R2 gedrückt, wie soll das? dass ich wenn ich den Schlüssel direkt benutze dass er dann die Form annimmt so wo war das jetzt zurück okay okay du wenn du, du, du bist okay ich hol ich hol Benzin <lacht> alles klar okay nee nee die ich bin gleich tot Wieso ist der so schnell? What the fuck? Ich brenne alles nieder. Den habe ich hundertprozentig schon gekillt. Der hat hundertprozentig schon gekillt. Äh, schon. Äh, den habe ich schon, schon gekillt, so rum. Äh, den Schlüssel Ja, genau. Äh, das habe ich schon gedacht, aber. Ähm. Ich probiere das ein bisschen selbst rauszufinden. Danke für den Hinweis trotzdem. Ich bin immer froh, wenn ich das so ein bisschen ausprobieren kann noch. Braucht halt leider ein bisschen mehr Zeit, aber. Boah, Slidey Boy. Okay, und jetzt. Fake-Schlüssel. Okay, jetzt habe ich den neuen Schlüssel. Ja, das denke ich mir, aber das heißt, ich muss die wirklich alle abfackeln. Scheiße. Das heißt, ich muss jetzt immer Kerosin und ein Feuerzeug rum rumtragen in dem Fall. Wenn das Nachtspielmechanik so aussieht. Da werde ich ja meine Freude dran haben. Noch weniger Inventar für mich. Bevor wieder einer aufsteht. Stream Deck wieder aufmachen, habe ich vergessen. Der ist weg. Scheiße. Ist tatsächlich der erste, den ich gesehen habe, aber... Ich habe schon den zweiten. Ne, das sind die Krähen, Okay. Ja, man sieht ihn im Spiegel teilweise, aber da lag nur gerade einer zum Glück. Das Kameragame ist wie immer stark hier. Okay, jetzt habe ich also den Rüstungsschlüssel endlich. Das müsste der Rüstungsschlüssel sein. Okay, da liegt noch. Noch. Haben wieder alle Türen auf. Oh, geil, eine Bar. Da hat was geblinkt. Ja, bitte. Okay, das war obvious. Notenblatt, von mir aus. Mondscheinsonate, schön. Ah, Zwischenseiten fehlen. Okay. Ich wollte eigentlich die Zeitung am Boden lesen, aber ist okay. Ja gut, mal schauen. Also dieser Raum war nix. Ich dachte schon, der steht jetzt auch. Alright, wir haben hier noch die Tür, die nicht aufgeht. Ich komme aber so direkt nicht zum Inventar. Aber da rechts müsste ich reinkommen jetzt. Boah, ich habe so gehofft, dass sie nicht wieder aufstehen. Ich hab dem einen sogar in den Kopf weggesprengt. Aber die Typen sind das eine. Wenn die Hunde auch noch aufstehen, dann... Dann gehe ich... Dann, dann, dann ist fertig. Dann bin ich ein sehr unglücklicher Mann. Ja, mein Problem. Vom Safe Robern Zombie. Ich denke immer, da kommt eine Katze, wenn sie so dumm dasteht. No. Mm -mm. Nope. Nope. No. Ich wusste es. Nein! Ich hab... Fuck my life. Yep. Ja, da hinten gibt es nichts Besonderes hinter dem Schrank, das weiß ich. Da war ich schon. Ich fand nur geil, wie der da rumrennt. Jetzt muss ich gucken, wo ich bin nochmal. Ah, ich weiß nicht, wieso das Spiel so Fußpotenzial hat, ganz ehrlich. Ich will das auf einfacher spielen. <lacht> Scheiße. Ich habe Medium genommen. Deswegen ein bisschen scheiße. Okay, was habe ich jetzt noch? Ich weiß nicht, wo das war. Das war das ist schon länger her, das Problem. So. Wow, okay. Ja, gut, aber eben, du weißt schon, was du machst, ein bisschen. Für mich ist es gerade das allererste Resident Evil überhaupt. Und ich habe absolut null Plan, was ich mache gerade. Ich finde einen Teil durch Try and Error raus. Nope, du bist ein Wichser, du wärst jetzt. Ge ah, ich habe kein Feuerzeug. Ähm, eben, ja, ich habe Resident Evil 7 geschaut bei Gronk und ein paar Snippets gesehen von alten Resident Evil Teilen. Und mehr habe ich nicht gesehen. Und dann hat Pears einen Sale gemacht, dass alle Resident Evil Teile 70% drauf hatten. Außer Vorbestellung für Village. Das habe ich nicht gemacht jetzt. Äh, und da habe ich alles gekauft. Boah, scheiße. Aber ist es ähm, No Glitch oder mit Glitches? Ah, das ist, bevor die Hunde kommen, jetzt scheiße. Weil es gibt ja noch einen Unterschied, ob man äh, Glitchless spielt oder nicht. Weil ich weiß, es gibt Glitches in diesem Spiel. Okay, scheiße. Geh kacken. Boah, das war zu spät.